Kurz erklärt, Bot. Bot leitet sich vom englischen Wort Robot ab, auf Deutsch bedeutet das Roboter. Bot bezeichnet eine Programmierung, welche automatisch sich wiederholende Vorgänge bearbeitet. Dabei ist eine Interaktion mit Menschen nicht zwingend notwendig. Heute kann man zwischen gutartigen und bösartigen Bots unterscheiden. Gutartige Bots erleichtern Menschen alltägliche Arbeit. Sie geben automatisierte Serviceantworten oder fassen selbstständig Informationen zusammen. Bösartige Bots werden zu Werbezwecken verwendet oder täuschen vor, reale Menschen mit fundierten Absichten zu sein. Diese Form von Bots manipulieren beispielsweise nachweislich politische Wahlkämpfe im Internet.